Ach, ich bin ja ein Trampel. Nun setz dich doch. Danke. Was machst du hier? Urlaub. Urlaub? Du als Rentnerin? Ich sehe, ich muss weiter ausholen. Ich gar nichts mehr kann. Wollte ich noch einmal die Welt erkunden?